Jo Leute und herzlich willkommen zur fünften Folge Let's Play Viola wie immer live auf twitch.tv slash gespielt. In der letzten Folge haben wir es auf dem Weg zum Astral Tower gemacht und in dieser Folge kommen wir dort an. Über ein Like würde ich mich sehr freuen. Abonniert den Kanal jetzt sofort und schreibt was in den Kommentaren. Ansonsten starten wir jetzt. Ich heiße Swagmarv und ich habe immer noch kein Intro. Okay, gut. Ich also, oh falsche Taste. Darf ich dann in den Shop reingehen? So, wir kaufen uns hier natürlich wieder die beiden Dinger. Und diesmal wissen wir, dass unten sehr starke Magie-Gems sind. Brauchen wir hier sechs Stück von. Wir müssen jetzt auch hier direkt aus. Nicht Viola. Also Viola kriegt auch welche, aber erst kriegt der hier welche. Ähm, Time Eater. Ein Mieter... Wer kriegt welche davon? Weil... Auch Magier Ah. Warte mal. Ähm. Wir lassen ihr den stärke gem und geben ihr hier, hier noch einen Magie-Gem dazu. Weil ihr doch nämlich stark normale Attacken. Ein anderer Magie-Gem, wir uns zu später auf. Es gibt noch andere Charaktere, die wir bekommen können nachher. Jetzt geht's zum Astral Tower. Let's go. Tada, we arrived. Wow, the Astral Tower. It's huge. It's not that big. What's the hold up? Let's go inside. Hold on, doesn't it seem a little quiet? Agreed, I've got a bad feeling about this. But what? Is this the place the mage called home? What could go wrong? What indeed? Hm. Einmal rein in den schönen Turm. Gucken, was hier abgeht. Aber warte mal, ich möchte mal kurz. Ähm, Inventar. die Items. Okay, man kann das Buch nicht benutzen, schade. Und there might be some info here. We've recently discovered a new source of magical power. Es ist möglich, draw aus of this power. By man sich selbst unter the edge during combat. Essentially by taking damage. kann man diese Kraft magic. Ich nutzen. Ich habe entschieden, diese Kraft zu Archmage, Isabella Mythcloud. Ah, sind zu nutzen. Superattacken. Oh guck mal, hier sind Eistypen. Ich habe entschieden, diese wie stark die sind, gleich zwei Stück. Ganz schön, Blowbeat ins Gesicht macht hart Damage. Das tötet ich schon fast. Ich wollte gucken, deine zweite Fähigkeit ah, braucht 50 CP. Schade, dass man da nicht vorher drüber haben kann und kann, was die Fähigkeiten machen. Aussetzen, wie viel Damage äh, Luftattacken machen. Okay, Luftattacken machen nur einen halben Schaden. sehr gut zu wissen. Wassertagen werden auch nicht effektiv sein, sage ich euch gleich schon. Also haben wir den einfach zu Tode. 600 XP für zwei Typen, das ist schon eine Menge. Aber die hätten auch was auf. Sie haben leider keine Feuertypen aktuell. Brauchen jemanden mit Feuerkraft. Ich kann mal reingehen. Machen wir auch. Hier ist wieder ein Buch. Der, ist mich, oh, der rennt nämlich rein. Ich hoffe, das ist kein Problem. Okay, das ist kein Problem. Hier schön ein Blowbeat. Einfach normale Attacken auf den ganzen Gegner. Auf den dann, weil er etwas schwächer ist. Aber liegt das trotzdem an Lucky. Okay, das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich den Eisdumin Wolf vergleichbar also ist egal der Wunsch hat ihn auch sehr schön Sofort also habt ihr den Level abbekommen wunderbar die 5 mana potions jetzt lesen wir das buch i have more discoveries on the nature of crescendos and you in a pinch the power of crescendos comes out as stated before By having close allies, power grows even further. During battle practice today, my partner and confident Sibyl, was badly injured. For a moment with her crescendo, she managed to freeze time itself, a miraculous feat never performed before. I'm in awe of her and her magic, again signed by Archmage Isabella Milfcloud. Mirf Cloud. Glaub ich, ich jetzt glaube ich habe jetzt mehr Cloud nennen. Man kann auf die Regale drauf springen. Nice. Das geht hier in beiden Richtungen. Mal, ob man hier oben schon was sehen kann. Ich sehe leider keine Truhe, ich gucke jetzt also erstmal auf der anderen Seite nach. Okay, da ist auch eine Tür und hier ist eine Kanone. Und was unten ist. Ah, unten ist eine Truhe, sehr nice. Miracle. Dann können wir unsere kaputten Freunde wieder zum Leben erwecken. Sehr gutes Item. Und schauen, das sieht so besonders aus die Tür. Hier ist auch bestimmt irgendein Special. Oh ja, ist es tatsächlich. Ups. Okay, wir leben erst das Buch und öffnen die Truhe und dann gucken wir was da unten steht. Astral Gem and Stark this book looks a little different the short stories of Talimbrero immerse yourself in the world of Talimbrero a fractured continent a book full of pirates politics, heroes and adventures hey there's a note here please stop reading this cheap fiction signed Isabella <laughs> wow The Bella's were kein Fan von dem Buch. I've never been outside of the village before. How exciting. Here's yeah, it's a big world out there. Wait, Pentopi fly? You've never flown out of the village? No. And you've never flown up out of the village ever? Well, it sounds silly if I if you say it like that. <laughs> das klingt echt blöd. Oops. Okay, dann wissen wir, dass hier nichts ist. Weil es nichts relevant ist. Ersprungen. Da geht es hier oben natürlich weiter. Sicher den Typen umhauen. Immer schön leveln. Der muss cp immer noch nicht. Wir machen trotzdem hier die Winterattacken auf einfach den Typen, weil die... Schwach gegen Wind habe ich, welches Element hier sind, dass sie schwach gegen Wind sind. Im Blowbeat fast alle mit um macht das ähm okay. Ah, die Attacke halt ein, ähm, ein Party-Member und das halt die ganze Party direkt Das ist sehr nice. Ähm, um, Single Enemy, nope. Wir ihn, oh nope. Er holt 2, braucht 25. mach wahrscheinlich dasselbe wie holen, nur dass es die ganze Party trifft. So, wir reifen mit dem Vogel die Echse an, weil zuvor kurzem hat der Vogel keinen Schaden an diesen anderen Dingern gemacht. Also töten wir den lieber mit jemand anderes. Fast 1000 XP für den Kampf. Okay, dieser... also das vielleicht nämlich ähm, Champion. Damit kann er heilen. Ich glaube, damit heilt er sogar die ganze Party. Warte mal, was ist hier unten? Ah ne, da unten war ich schon meint. Einfach diese Zeichen mir alles zu bedeuten haben. Das hat bestimmt auch eine story relevante Bedeutung später. Hier gibt es wieder ein Buch. Das book with a shit on it. How an un Unmagey. Guarding those who are weak is the duty of a knight. <laughs> Using your guard and belts allow you to block those men for others, which is a valiant effort you can ensure to the survival of your comrades. If you are faced with a tough op opponent, make better use of your guard. The importance of a strong guard, written by Sir Waits Waeld's Wait, Wait, Light. Ah, that's right einer von Soleil's Kumpel. Ein anderer Knight war das. Oh man, ich. Wisst ihr was ich jetzt mache? Ich mache mit denen einmal Guard, damit er eine Small bekommt quasi, damit er ähm, die Pier auflädt und ich mir gleich die Fähigkeit angucken kann. hoffe zumindest of das ein. Oh mein Gott. Ja gut, jetzt wird er definitiv aufs Maul bekommen. Weil wir einmal 0 Schaden gemacht haben. <lacht> Perfekt. Was? Er hat ihn nicht mal geschützt. Es hat nicht mal geklappt. Er hat ihn nicht mal beschützt. Er macht 2 Damage. <lacht> er ist so schwach. Ja gut, aber ich habe ihn auch komplett auf Magic geskillt. Natürlich hat er nicht so viel Schaden. Normal angriffen. Was hier schön ist: schönes. Self Potions. Pew. Man pew You can go into the door before you come down That's cool I ja Holy shit Uch. Hey this is called the history of Vilna part 2 After creating the world of Vilna the nine patrons disappeared While we not be able to see or hear them To our music and magic we know they are with us always Religious Mombo Jumbo. Wow. Die hält wohl nicht viel von Religion, wie es aussieht. Und ist nicht von deren Religion. Ich versuche nochmal mit Guard, ey. Wenn es klappen. Hoffe ich. job ich Beat ist so design, dass sie die Attacke äh, nicht einen töten kann. Was überlebt das einfach? Okay, er hat Gard gemacht, sehr gut. Alter, jetzt hängt er hier richtig. Hau <lacht> die alle um einmal. Wie lange wir da noch garten? So, jetzt, aber, was kann die Attacke? Weil sind die Magic of All Party members, Ich benutze einfach mal habe das Gefühl, dass das AP wieder herstellt. Wenn wir jetzt gleich bei Viola sehen, die anderen sind ja halt alle voll. Ähm. Okay, was hast du jetzt gebracht? Ach, Magic Power, ich bin dumm. Die machen jetzt alle mehr Magieschaden. Natürlich machen wir jetzt mehr Magieschaden, macht doch Sinn. Ich bin ein vollidiot, ey. Okay, diese Fähigkeit sollte ich wahrscheinlich auch nicht so skillen, also mit ihr zu quatschen. Mit ihm. Mit ihr. Wobei, well, nee, ich glaube das ist eine sie. I see you've got some uh, night armor on your own. Alright. Huh? Uh, I used to have a lot more but I grew out of it. Uh, we can have you a new set made for you if you want. Really? I'd like that. We just have to join our group. <laughs> wow. Become a Southern knight and you'll get your very own Wow, I've never changed changed my mind that fast in my life. So ich glaube hier unten war noch was, wo ich reinspringen möchte. Ich hab daneben. Lieb... Oh my God. Was zum Fick warum ist hier ein Gegner? Ich wollte eigentlich einer von den Kanonen treffen, aber jetzt bin ich komplett weggeflogen. Fuck mal gleich, ey. Nimmt auch keinen Schaden, fuck. Rollen bitte um. Überlebt das einfach. Einfach mit anderen an, weil ich glaube, unser Fehlertypen kann den Oberen töten. Ja, wo das rechts? Wir hatten einen Links gedroppt, Emerald. Ja, nee, einen Gem heißen die Dinger. Ich keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. The fuck? Hier ist nicht mehr irgendwas. Ein Buch kann man auch nicht lesen. Was ist das denn für eine Kacke? Wo bin ich hier gelandet? Oh nein, ich weiß, wo ich bin. Ich bin sehr weit runter gefallen. Sehr, sehr weit sind wir abgesch. Ach! Oh mein Gott, wir sind hier auch schon längst drüber, oder? Ne, ich glaube man kann hier. Man sollte es schaffen, den Sprung. Ah ne, von oben macht das mehr Sinn. Nevermind. Von oben. In ich bin gerade nicht sicher, ob wir schon auf der Seite waren, aber ich glaube wir haben das nicht gemacht hier mit den drei Kanonen. easy <lacht> schauen wir uns hier was Okay, gut hier waren wir noch nicht oh mein Gott da ist ein schwarzer Von diesen Drop-Dingern Droplet-Dingern dann habe ich noch nicht gesehen schauen auf der stark ist. ich glaube das ist so ein Mini-Boss ey nein wir machen unsere Fähigkeiten holen um ja das ist ein Boss Oh nein, ich wollte nicht Garden. Fuck. ich hab's guard gemacht ey. Wir machen mal hier die Super-Attacken. Aber eigentlich ist es ganz okay, wenn Viola guard macht, damit sie... ihre CP auflädt. Wir machen auch die den starken Zauber. Kopien-Slash. Ähm... Okay, das ist ein... Ach guck mal, der kann auch einen AOE-Angriff. Wenn er CP hat, für uns nicht. Einfach ein Shield Bash. Aber wir haben den Gegner vergiftet, was sehr gut ist. Das lohnt sich einfach nicht, mit ihnen normale Attacken zu machen. Macht nur Zauber-Damage. Okay, 1000 Erfahrungen dafür unten bekommen, wir haben Healing-Lewix gelernt. Und durch das Level Up hat Viola jetzt natürlich wieder Mana for free, wir müssen also keine Mana Potions benutzen. Hatte schon die Befürchtung, dass ich den nächsten, meine erste Mana Potion benutzen werde. Und ein Lizard Gem. Komm. Ups. Hoffen wir mal, wir kommen hier auch wieder gut rüber. Ich hoffe, hier unten ist irgendwas. Oh mein Gott! Okay. haben wir haben einen Fehler gemacht und sind voll abgekackt. Wir hatten Glück. Nein! Oh mein Gott! Ich bin einfach runtergefallen. Fuck mein life. schon besser let's go me weiter are you supposed to be a cat? that's right half cat half boy half amazing wizard I can tell you quite a little space uh, but cats are, are supposed to hunt birds aren't they? eine don't hunt friend policy. <lacht> Die Katze, ey. Ja, keine Freunde. Hier gibt es wieder einen ein toten Gegner. Den Gegner können wir natürlich wieder komplett stumpf rein. Wir müssen hier direkt in einem Low Aber ja, wir brauchen hier keinen Zauber mehr, wir töten hier einfach alle. Easy peasy. Perfekt. Momo hat auch nicht mehr so viel Mana. Okay, in der Mind Level Up. Er ist wieder volle Mana. Ups. <lacht> 600 Gold. Sehr Gold in den truhen lately. Kann man gar nicht lesen. The fuck. Oh mein Gott. <lacht> Mechanisch schlechter Spieler. Okay, am zweiten Mal ist es peinlich. Am ersten Mal okay kann passieren, aber am zweiten Mal man sich schon ein bisschen dämlich, <lacht> wenn man vom selben Loch runterfällt. Ohne besonderen Grund. einfach dann machen wir sehr low wenn aufs Maul. ich glaube der tötet ihn oder der ist stark genug dann Würden mir jetzt alle einfach verprügeln können Selbst der Vogel ist stark genug. Let's go, Alter. <lacht> Dann bin ich besorgt, dass er ihn vielleicht nicht one-hitten kann. Also nicht one-hitten, aber finischen.